Es macht wirklich einen guten Eindruck, ja. Da bekommt ihr einen Pluspunkt von eurer Lehrerin oder von eurer Lehrerin. Also, <hums> <hums> <hums> hallo meine Lieben ich hoffe, dass ihr euch gut seid. Heute sind wir in einem Park in in einem großen Park in München. Uh, und ich möchte ein Video über den Subjentil drehen. Ich weiß von meinen Schülern und von anderen Schülern, dass uh, sie das immer meiden, wenn sie das benutzen, wenn sie den Subjentil benutzen müssen. Dabei gibt es wirklich einfache Wege, den Subjunktiv anzuwenden. Wirklich, glaubt mir. Und es klappt. Die Subjunktivauslöser, die ich euch jetzt beibringen möchte, sind Auslöser, die ihr benutzen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein Kommentar personell schreibt oder eine Mediation de langue oder bei einer Debatte oder bei einer Diskussion mitmacht oder einfach während einer möglichen Abiturprüfung, da könnt ihr diese Auslöser benutzen. So, es gibt Konjunktionen, ähm, mit denen man den Subjunktiv auslöst. Ja, äh, zum Beispiel, ich habe mir hier Notizen gemacht. Sans que, das, äh, pour que oder afin que, ja, damit, en attendant que, bien que, de manière que, à condition que. Solche Konjunktionen benutze ich auch im Deutschen, wenn ihr zum Beispiel diskutiert oder wenn ihr einen Aufsatz schreibt. Exemple: <laughs> Bien que ce mode de vie soit avantageux, il comporte également des inconvénients. Nous réussirons au bac à condition que nous fassions des efforts. Elle a souhaité rencontrer le candidat afin qu'elle sache de qui il s'agit. Es y a unpersönliche Ausdrücke, Ausdruck. Mais il y a aussi un subjonctif. Par exemple, c'est formidable que. Il faut que, ou oh là, il faudrait que, c'est dommage que, c'est une chance que, il est temps que, il est nécessaire que, il est important que, il est regrettable que... Exemple, c'est formidable que la municipalité veuille construire des logements sociaux. Il est important que les jeunes puissent bénéficier d'une réduction. Es ist si Influence sur les électeurs. Ihr habt jetzt gesehen, bei den Beispielen habe ich die unregelmäßigen äh, Subjunktivformen angewendet. Ja? Ich finde es immer besser, wenn man dann bei der. Wenn man bei einer Prüfung oder auch im Klassenzimmer bei einer Diskussion mit diesen unregelmäßigen Formen arbeitet, es macht wirklich einen guten Eindruck. Ja? Da bekommt hier ein Pluspunkt von eurer Lehrerin oder von eurem Lehrer, Also zumindest ich als Lehrerin. Ich finde es immer toll, wenn ein Schüler mir zum Beispiel sagt, il faut qu'il sache oder il est important que je sois, also da, da denke denk ich mir, ja, da hat sich die Person wirklich Mühe gegeben, ja, Und dann gibt es Bonuspunkte. Das sind die Formen von Avoir, être, ähm, das gibt noch, aller, pouvoir, savoir, ja? also, also diese Formen, die machen wirklich einen guten Eindruck, wenn man sie auswendig lernt. Ja? Es ist nicht viel. Es sind, ähm, warte jetzt, ich schau mal kurz. Es sind insgesamt so sieben, sieben Verben, die unregelmäßig sind. Ja, es ist nicht schwer zu lernen, oder? Es ist doch machbar. So, ähm, ich denke, das war es dann auch schon für heute. Ich wollte euch jetzt nicht äh, ein Video über den Subjunktiv aus sich machen, also nicht wie man ihn bildet oder wie man wofür man den Subjunktiv jetzt anwendet oder welche Auslöser es noch gibt, weil diese Auslöser, die ich euch gegeben habe, das sind nicht die einzigen. Es gibt natürlich noch mehr Auslöser, es gibt sehr viele, aber ihr müsst sie nicht alle wissen. Ja, ihr müsst nur einige wissen und Eindruck machen bei eurem Lehrer. So, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Uh, si c'est le cas, alors un pouce bleu. Und uh, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, très important. Et je vous dis à très bientôt.